Da steht auch schon die nächste Gruppe bereit und das ist die Gruppe Bye Together mit Kim, Alexander und Friedrich. Und Martin und Zoe waren deren Mentor und Mentorin. Also während das hier startet, äh, würde ich uns mal ganz kurz vorstellen, das sind ist Kim, Alexander und ich bin Friedrich. Ähm, und wir sind von Buy Together und ja deswegen stellt euch der Kim jetzt erstmal das vor ich stelle es euch vor ähm, ja die Idee es ist eine art soziales Netzwerk wo Menschen zusammenkommen und halt ähm, sich austauschen können die ähm, äh, es gibt zwei Kategorien sage ich jetzt einfach mal ähm, man es gibt einmal Einkäufer und einmal jemand der ähm, äh, und, einmal, und einmal jemand, der sich was einkaufen lässt. In dem Beispiel ist es der fauler Typ. Ja, an den Beschreibungen müssen wir noch arbeiten. Ähm, ja, hier in dem Beispiel ist es so, der Einkäufer fragt, äh, sagt dem faulen Typen, also er stellt auf den Server, äh, ich gehe äh, um, ähm, um 10 Uhr bei Fairmarkt einkaufen. Äh, und dann sagt der faule, äh, da sagt unser fauler Typ, ähm, ja, kannst du mir bitte Bananen und Äpfel und Kiwis mitbringen? Ähm, ja, das ist die Idee. Ja, das Ziel ist, dass wir dann Fahrten sparen und somit auch weniger CO2 ausstoßen. Ja, ähm, es gab dabei äh, gewisse Probleme, nämlich ähm, einmal die Kommunikation mit dem Webserver, dass äh, nicht nur der Client sich das bei, äh, bei sich sieht. Das haben wir leider auch noch nicht fixen können und ähm, das war einfach zu viel Arbeit. Und ähm, dann hatten wir auch noch Probleme mit, ähm, mit, mit dem Austausch der Speicherstände, das haben wir dann mit GitHub gelöst. Ja, und in der Zukunft wollen wir noch ein Motivationssystem einbauen und auch eine Datenbank und ein Login. Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir kommen zu Live-Presentation. Ja, hier kann man sich ähm, äh, aussuchen, ob man entweder als Einkäufer oder als fauler Typ agieren möchte. Äh, als Einkäufer, ja, cool. Ähm, äh, man, wenn man jetzt hier auf Send Message klickt, äh, dann kommt hier unten beim, bei unserem faulen Typen, Friedrich kauft um 13.08 äh, bei Fairmarkt ein. Und äh, das sollte jetzt, wenn man jetzt an einem anderen Rechner ist, dann sollte auch äh, in der gleichen Sektion, sollte... Das bei einem dann genauso aussehen funktioniert leider noch nicht. Ähm, ja, dann sagt äh, hier unser fauler Typ in dem Fall Alexander, äh, dass wir, dass er gerne bananen Äpfel äh, und äh, eine Kiwi hätte. Ja, und das wird dann da oben als Liste er scheint dann da oben als Liste. Äh, danke, dass Sie uns zugehört haben.